willkommen zurück wie versprochen haben wir hier was zu spielen ähm, im, wo sind wir eigentlich im club wiesenau in der nee, club wiesnau steht Schön, sie zu sehen alles in ordnung ebenfalls ähm, jetzt auch hoffentlich mit ein bisschen ich glaube man hat es bei wolfenstein ist nicht ja. sonderlich gesehen dass ich das ein bisschen hochskalieren musste. Letzten Aufnahmen habe ich ein bisschen. Ich hoffe, das ist jetzt das ist jetzt besser. Ich habe da ein bisschen das Spiel im Fenstermodus gehabt und das war ein bisschen klein und da musste ich ein bisschen hochskalieren. Ich meine, spielt jetzt sowieso keine Rolle, wenn wir das hier spielen. Wow. Das halt wirkt äußerst realistisch. <lacht> Als wäre ich wirklich im Spiel. Tja. Episode 1, Flucht aus Wolfenstein. Ja, wir können jetzt wirklich alles durchspielen. Wir können was schaffen. Ah, hier 2, 3. Hier haben wir 1, 2, 3, 4 Modi. Darf spielen, nicht wehtun, dass sie nur kommen, der Leibhaft Tod. Wir spielen auch hier den zweit, den, den zweitschwersten Modus. Geht's, Psycho. Oha, sogar eine alte Grafik. öffne die Tür. Kommen wir aber nicht durch, weil ein Nazi im Weg liegt. Okay, das kennen wir schon aus der 1. Jetzt sind wir kein Nazis hier. Okay. Hähnchen ist hier. Und wir haben sie die Nazis entfernt. Müssen wir das Hähnchen erschießen? Sehr schlecht. Wahrscheinlich, weil wir den einfachen Modus spielen. und hier weniger Nazis drin. Ja, komm, das, das ist ja nicht. Das ist es ja nicht. Ja, ich spiele jetzt einfach mal weiter. 11:1 Prozent. Ich glaube, ich sollte mal her, Besorgen. Für Heilung natürlich nicht die Haken kurz drin. Das ist schon der Sohn. Haben wir irgendwo Heilung? Das ist gar nicht so schlecht. Das Nazi-Gold. Noch lebe ich mit 1%-Helf. Ich will die Schwierigkeitsraten entkommen. Und die Luft aus. Okay. Wieder hier. Und 100 helf Achso, die Requeuern sind hier Die Heilungen Finde ich übrigens sehr schön, dass die das hier wieder eingebaut haben Fand ich schon ein Wolfenstein ding oder? Toll, dass wir das mal spielen konnten Auf dem da konnte man Albtraum spielen kann okay, man jetzt, wie es ausschaut, das ganze Spiel durchspielen? Ein Spiel im Spiel. Ist immer schön. Und die. ja sind die einfach Stick oder was? Ein bisschen Heilung, nur bei 100, ok, 2 Jetzt Es bringt nichts. Längs. Oh nein. Oh, hier ist ein Heimgang. Munition. Und eine Waffe. Hm, mehrere Schüsse auf einmal schießen. Das wird einsammeln. Oh, ein Feathertier. Tja, so sah das damals aus. Squaw. Muss Natsi gut ansammeln. Jetzt die der Squaw am Ende. muss doch jetzt der Vorstell hinter sein, oder nicht? Weiter ins nächste Level gehen. Okay. Gehst du jetzt weiter oder nicht? Naja, ah hier fahrst Nächste Etage. Floor 1 Das sind wir in der zweiten Etage. Oha. Wenn wir einfach so ein Bompilz. Hundefutter. Nein. Okay, wo sind wir hier? geht okay, es nicht weiter. Wir zunehmen es immer. Vielleicht, dass wir den einfachen Modus gewählt haben, sind die auch nicht allzu äh, viele. Deswegen nehme ich auch noch. Ich bräuchte mal Heilung. Hinteres Prozent habe ich bekommen? Oh, da ist noch mehr. Munition. Hallo. Mir sind die Nicht noch Żeby procent. odpocent. Syn za yeah not sure right uh, mm -hmm. is the same block mm here -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Auf hundert Prozent habe ich. Okay, da waren wir schon. Welch hier lang. Da waren wir auch schon. selbst sagt das oder was? Jo, ich zu ein Kreis. Tür sieht so verdoppelt aus, aber da kommen wir wahrscheinlich her. Ob okay, ist das Gefängnis? Fahrstuhl hier raus. Haben wir noch nicht alles so da. können wir wir noch nicht komm, ja. Haben wir schon? Okay, ich verstehe nicht ganz. war da noch nicht lang können. Hier waren wir schon. Müssen wir erst das besti bestimmt finden. Hier waren wir auch schon. Hier waren wir noch nicht. natürlich dich an den Nazis erschießen, die uns Weg kommen. out, Look out, out, out. Mehr Heilung. Okay, die Fässer nicht. Okay, das waren Russe. Oder Koch? Hätte nicht vor Wascher gesagt. Sucht er spielen das heute erstmal. Vielleicht wird es ein ganzer Part. Neue Munition von der Ecke. Die gibt es auch nicht alle. Okay, jetzt zurück. mal ein netztest machen könnte also von, von dem original Wölfenstein 3d ich weiß nicht, ist das noch identifiziert in deutschland? ich weiß es nicht haben langsam alles wir, fahren, wir waren schon in der fahrstudio Hier waren wir offensichtlich schon Hier waren wir auch schon Die Fahrstube war irgendwo hier Ein bisschen kann den Bereich hier nochmal erkunden Und hier ist noch welche. Hier noch einiger. Oh, Schlüssel. Sehr schön, Da waren die Schlüssel für die Tür. Den haben wir gebraucht. Luft aus. Luft die hier. Alle der Rede später haben doch ich damit ja durch immer mein Leben gesagt. <lacht> Leben. Okay, den Raum haben wir schon. Zum blauen Bereich müssen wir ja. Wölfe Stellen. Oder habe ich hier komplett verkehrt. Weil es wahrscheinlich zu schwer war. Jetzt habe ich den leichteren Modus, deswegen schaffe ich das. kommen jetzt damit durch Gibt noch eine andere Tür, die wir damit aufschließen können Hier kommt wahrscheinlich nicht durch Dann noch mal den ganzen Weg zurück Das finde ich ja seltsam Wo waren wir denn noch nicht? Jetzt wo wir noch nicht waren, wo der Schlüssel hin muss. Und hier vielleicht. Ah ja, ja. Da geht's weiter. Und hier ist der Fahrstuhl. Nice. Kick okay, kurz okay. Der dritte Flur. Okay, das Spiel wird erst beendet, wenn wir es geschafft haben. Und down! werden wir gedötet worden. Vielleicht schaffen wir es hier so wenigstens mal. Das wird wohl... So mache ich mehrere Parts draus. Es sieht aus, als müssten wir jetzt hier mal den Schlüssel finden und dann die richtige Tür finden. Das müsste ich immer das sein, was man zuerst vermutet. 100% Heilung. Ich hab hier ist nichts mehr Interessantes. sollten uns eigentlich beim Doktor melden, aber... Wir spielen jetzt okay. Okay, hier waren wahrscheinlich schon. fünf oder Wenn es fünf gibt, dann sind wir relativ gut dran. Look Boskin haben wir hier noch nicht gefunden. Früher oder später noch kommt. Hier sieht wichtig aus. Nein. Sind so ein bisschen größer, die sind ein kleiner, kleiner Boss, den wir hier haben. Die Russen hier, wie es ausschaut, die Russen. Sonst verstehe ich immer, dass die sagen, was schauen. Ja, Die hier immer Hier waren wir mal. was haben wir hier im Gefängnis denkt einer. scheint hier eine sehr zu sein Dann haben wir den Brunnenraum Rüstungsraum Was soll man nicht zerstören? Oh, hier sind hier sind viele Schätze. Hey, Scooby, ich komme. Nehmen wir. Und dann schaffen wir es hier durch. Wir sind gerade relativ erfolgreich. Okay, die Wässer sagen gerade ein bisschen aus wie die Farbe. Ein bisschen wie die Nazis aus. Jetzt weiter jetzt hier wieder zurück das Waren wir auch schon Jetzt kann man sich schnell verirren Das durch den Eingang, wie wir sehen. Und wir zum Eingang zugekommen. Dann werden wir mal hier lang. Mein Gang ist vielleicht gar nicht verkehrt. Hey, hier waren wir auch schon. Ist eine Sackgasse. schauen, wie viele Parts ich hier rauskriege Ok, ne, und okay, die schon. schon okay, Orientierungslos durch das Spiel weil schon diesen war am Anfang Ok, die Orientierung fand ich hier wirklich gerne und oft Wir merken uns hier den Gang Jetzt hat man den Zug gehen Ah, ein Heilung. Weiter geht's hier nicht. Ein bisschen Heilung gibt's. Logischerweise mhm. muss es doch hier weitergehen. Haben wir haben den Fahrstuhl gefunden, aber wir haben noch keinen Schlüssel dafür. Wir müssen uns den, Stuhl, den Fahrstuhl merken, wo der ist. Das ist gefunden lange vor. Irgendwo liegt hier noch ein Schlüssel. Ich hm. bin genau, auch schon zwei, drei Mal. Aha. Das nächste bedeutet, dass man... In den Tja, im Grunde ist das schließen nicht. Jetzt noch trotzdem, wir das sowie abschließen konnten. Wir müssen sie jetzt nicht durchspielen, man nimmt. Schüsse ja das ist vom Ich vom vom Bildschirm des Aber weil zu stupide ist nicht vorangeht. Ich kann auch noch leichter spielen. Mit deinen Schüsse? Kein Schüsse, ich bin enttäuscht. Ja. Tschürt, ja, schürt, ja, ja, ja. Wir sind wieder am Anfang. Die müssen safe ich hab ein Highscore, yay. 6500 auf Platz 2. macht Hass. Und ich hab nie noch Platz 3. Wolfenstein, Wolfenstein, 3D. Jo, zu Jungle live life äh, beziehungsweise im Spiel. <lacht> zurück im Spiel. Spiel das Gewürz auf Wiedersehen. Die Stimme sagt, sie haben große Schmerzen. Etwas frisst sie Erstmal trinken. Jetzt zu Kantina, wunderschön. Zugs Box an, schmeißen geht nicht. Schade, keine Musik. Tja. Wundervoll. Gut. Fantastisch. oder Du sagst es.